Als ich Kind war, auch, äh, äh, konnte ich nicht gut verstehen, was bedeutet Kurd bedeutet. Äh, ich, äh, ich bin in einem äh, äh, arabischen Gebiet geboren und dort aufgewachsen und äh, wirklich äh, alle meine Freundinnen und Freundinnen und Nachbarn waren Araber und äh, äh, in meiner Familie auch äh, habe ich nur äh, auf Arabisch äh, gesprochen. kurdische Sprache war auch nicht äh, nur für, äh, äh, verboten, war verpönt, die kurdische äh, Juge Jugend wollten über äh, kurdische Frage äh, diskutieren oder, und äh, sie wollten auch, äh, äh, die Gesetze auch kritisieren. Wir, wir haben gehört, wirklich alle die Jungen, die, die wirklich äh, äh, an, an den Versammlungen äh, kritisiert äh, äh, haben, äh, alle waren äh, entweder verhaftet, wurden äh, ge getötet auch Wir wussten nicht genau, was ist mit, mit, mit ihnen passiert ist. Weil äh, äh, bei uns gibt es keine richtigen Medien. Und äh, sie, wir, sie sprechen nicht äh, darüber. Äh, und äh, und alles, alles, alles bei uns in Syrien ist Geheimnis. Unser Nachbar zum Beispiel ist, äh, wurde verhaftet. Wir wussten nicht, äh, wo. Oder wann oder was. Wir, wir, wir durften nicht fragen. Wir, wir, durften, wir hatten Angst. Überall. Überall gab es wirklich Spitzel und Spinion. Und deswegen äh, hörte man, äh, hatte man viel Angst. Und alle waren äh, überzeugt, dass, äh, dass die Wände Ohren äh, haben. Ich war nicht freiwillig, als ich in die Schweiz gekommen bin. Ich war wirklich gezwungen. Äh, mein Arbeitsplatz war wirklich sehr gefährlich. Wir mussten äh, Bomben hören und das war wirklich so schlimm für uns. Weil, äh, stell dir vor, im, Kellner, im Keller äh, viele Beamten und viele, und viele Bomben und, wir, und bei jeder Bombe äh, ha, habe ich viel gebetet und habe ich viel geweint und nicht, nicht nur ich, alle. Und, äh, und ich, ich dachte, alle meine Körper waren gezerrt, gezerrt, gezerrt, gezerrt. wir konnten aus Aleppo äh, flüchten, äh, mit humanitären Visum. Und äh, das war dank, dank äh, des Roten Kreuz Ich möchte mich äh, allen Schweizer und Schweizerinnen bedanken, weil sie wirklich waren so so nett zu uns. Und äh, ich habe wirklich festgestellt, dass die Leute hier in der Schweiz sind äh, hilf, hilfsbereit. Äh, alle Beamten, äh, die aus Syrien kamen, sind wirklich äh, von, von, von der Regierung äh, gefährdet. Und sie können nicht äh, zurück nach Syrien. Ich finde es wird sehr erstaunlich, warum, warum hier in der, Schweiz, in der Schweiz gibt es zwei Status für Flüchtlinge. Was ist der Grund, warum wir sind alle Syrer Wir wir haben wir sind alle von dem Krieg geflüchtet. Warum? Das, das konnten wir nicht so gut verstehen, warum und und alles wir, wir sind alle Opfer. Warum, warum haben wir äh, für, äh, Status oder verläufige Aufenthalt? Äh, auf warum? Äh, wir sind als Beamte, Beamten auch äh, sehr äh, gefährdet und äh, wir, wir können nie, nie mehr, mehr zurück, wirklich.